Ich mit ihm hohen nicht über ihn <lacht> Schau mal, hier ist der, kannst du vielleicht nachzählen, ah, okay, danke. <lacht> ich, ich zähle mal kurz nach nachher. Ja. Okay, okay. okay, wir sind richtig. Ah ja, okay. Guten Morgen, Ivan, danke für alles. Dankeschön. Moment. Ja. Ja, Kita sudah selesai Kita sekarang pulang Sudah selesai Also ich habe die Alicia und Julia hier gebracht, ja. und ich fahre jetzt zurück ja, nach Hause. Es dauert circa anderthalb Stunden bis zu meinem Haus. Ja. Und morgen fahren wir wieder für die nächste Fahrt um 8.30 Uhr Richtung... Ping Beach, yeah. Also wir machen die dreitägige Rundreise und morgen werden wir dann zum Ping Beach fahren und dort mit Hai schwimmen, ja. Yeah. wird das alles schon klappen, ja. Yeah. Ja. Tentunya hari ini uh, cukup menyenangkan juga, yeah. Mereka happy, yeah. Die sind schon sehr zufrieden heute, wir haben alles gemacht, wir haben, ähm, wir haben geschnorchelt, genug geschnorchelt, wir haben angehalten bei einem Mangrove, ja? Also wir haben auch schon Mangrove Tour gemacht, ja? das war, es lag direkt an der Straße und das war kein großer Umweg hier ja, zu dem oder. Mangrovenpark zu fahren, ja, also das war in Ordnung, ja. das liegt auf dem Weg, Und ja, dann schauen wir mal was wir dann morgen hoffentlich also sehen werden, also was schönes sehen werden und hoffentlich läuft alles gut ja. und wir sehen uns ja bei dem nächsten Video, die nächste Fahrt, äh, die nächste den nächsten Teil her ja. und ich zeige kurz jetzt wie die Straße hier in Kuta. Guck mal, äh, ich fahre jetzt Richtung Aufstraße oder Richtung Kuta-Zentrum und dann von dort aus geht es dann los wieder zurück nach Hause. Es ist gerade 17.30 Uhr. yang akan datang Kelompok ke Lombok kuta seperti ini kelihatan tapi sebentar lagi kita masuk ke pusat kuta ya dimana ada banyak restoran di sana dari turis-turis banyak datang ke sana dan tentu saja ini penting untuk diketahui jika anda tinggal di daerah sini tentu saja ini harus diketahui karena Bisa jalan-jalan ke sini Makan-makan di restoran ini ya. Ini adalah Buta yang tadi kita lewati Ya Es hat sehr stark geregnet ja, heute bei dem Ausflug in ganz ja. Und das war halt Aber das war das ging schon, ja, das war kein Problem ja, Die Kunden, die Kunden haben der ja, den Tag auch schon sehr genossen, ja. Wir haben viel gelacht, ja, ich habe viel erzählt, ja. Dann, ich würde sagen, wir sind schon sehr zufrieden. Also, ich würde sagen, dass wir alles, was ich dann heute zeigen kann, und wir sehen uns bei dem nächsten Video. Also, alles Gute und wiedersehen. Ja, ja 8 Uhr. Oh, okay. Ja, das bei mir ist normal. Nehmen wir 30 Minuten vor der Abfahrt bin ich normalerweise da. Ah ja, dann wissen wir für morgen <lacht> ja Ja. So. so, dann wir sind bereit jetzt zu fahren. Jetzt ja, sind wir sind bereit. Okay. okay. <lacht> Wie die Action heute ja. ne Richtung. Pink Beach, ja, aber ich will gerne euch auch zeigen die Umgebung von Kuta kurz, ja, ja. Ja, sehr wie Kuta eigentlich dann aussieht, ja, warum Leute hierher kommen wollen. Ja. Dann, danach fahren wir dann nach Osten. Das ist ja, sage ich mal, so ein entspannter Fahrt Wir werden meistens dann durch die Landstraße fahren dass wir dann, oder dass ich dann euch dann mehr von dem Leben der Einheimischen zeigen kann, Ja, ja und ich habe die Videos von unserem Bootsführer, also mit dem unsere Kamera bekommen und werden wir später auch schon in eurer Handy dann transferieren. Ja. Also, dann werden wir dann direkt transferieren. Machen nicht über Internet. Wenn wir dann jetzt. Ja, wenn wir dann jetzt hier ja, zusammen sind, dann können wir besser machen. Ja. Also das geht über Bluetooth ne? Ja. Ja. So gut geschlafen, Alisha? Ja, sehr gut. <lacht> Good, ja. Gut, ja? Zimmer war okay, ne? Ja, wir hatten nur irgendwelche Tiere über, auf dem Dach und da hatten wir kurz Angst. Was war das? Hat's, war es laut oder wie? Ja. Oh, das war Gecko oder? Ja, eine Runde. <lacht> Hast du Mäuse gemacht, ne? Ja. <lacht> Nein. Aha. Einfach mal über die, über die Decke gelaufen, ne? Ja? Also das könnte Mäuse sein, Mo, äh, oder oder bei uns ähm, Lava lauer luag. Luak-Maus. Ja. Also, habt ihr was von Luak gehört? Ja. Das ist eine Katze, die dann so in Waltern leben, aber dann kommen oft zu Häusern, in die Häuser der Einheimischen, kommen in die Decke oben, die jagen irgendwie mal Mäuse. Ja, Mäuse sowas. Ne? Die Luak, ja. Und dann, es gibt auch interessante Geschichten von dieser Luak, dass es auch schon Luak-Kaffee gibt. Ja. Das heißt, die scheißen Kaffee raus, also Kaffeebohnen. Die fressen Kaffee und dann werden nicht so richtig verdaut. Und dann kommen die als Bohnen immer noch wieder raus. Ja, Genau. Und dann das wäre die beste Qualität von Kaffee. Ja. Und das wäre Getränke als von den Königen oder von den Adligen früher. Ne? Ja. ja. Wo, wo habt ihr gestern Abend gegessen? Eben, draußen oder draußen. Es war in Cote, in The Hutt, heißt es. ist so ein Restaurant von einem was ist Schott, Schott, ein, ein Mann aus Schottland. Ah, gewesen. okay. Wir, wie, wie seid ihr gefahren? Wir sind gelaufen. Ach, gelaufen? 15 Minuten ungefähr. Ach so. Ja. Und Mannschaft Hotelmannschaft hat euch gezeigt, oder? Oder erzählt oder nee, einfach gegoogelt, echt, Ja, gegoogelt. Ja. <lacht> Das ist ja das Zentrum eigentlich hier. Ja. Das ist noch sehr ruhig hier. Ja. Und jetzt fahren wir geradeaus. Wir sind gestern daher gekommen. Und deswegen heißt es die Rundreisemann. Gehen wir mal so eine Runde rund um die Insel. Ja, um Insel. Da sind Restaurants, ja, auch schon Supermärkte. Ja, große ja. Supermärkte. So, so große Supermärkte für Touristen. Also ich muss sagen, es ist teuer ja, dort. Dann kommen Einheimische nicht in Einkaufen. Ja? Die kaufen lieber in alpha Mart oder Indomart ein. Ja? Und das war eigentlich der Anfang des Touristenzentrums hier in Gutach. Also ein Dorf. Und äh, kamen früher Surfer hierher und fanden, dass die Strände hier wunderschön sind. Ja? Und dann äh, es wurde Werbung gemacht. Ja? Dann sagen wir, dann kommen, dann deswegen Wir heute noch Ja, sicher also gleich hier vorne. Ach, nee, also, nee, dann wir mal an. Ja, die sind überall, ja, bei uns. Ne? Ja. Dann fahren wir erstmal jetzt recht Richtung. Es wird aber immer gebaut, ja, also zur Zeit. Ja? Das ist eine große Moschee, das ist eine neue Moschee. Ja? Äh, dann, ja, es entwickelt sich eigentlich gut auch schon so schnell, ja. Vor zwei oder drei Jahren war nichts hier und dann jetzt stehen schon Hotels, oder? waren nur einfache Häuser, ja. Und dann jetzt steht gerade da auch schon ein... Ein großes Hotel mit viel Zimmer, der ist ganz neu. Ja. Ja, das ist eigentlich das, der Strand von, von Kuta. Das ist dann mehr für die Einheimischen, ja? also hier kommen wenig Touristen, aber die Touristen kommen mehr hier wegen Restaurants, ja? aber zum Sonnen äh, habe ich selten Touristen hier gesehen. Ja? Da kommen mehr Touristen, meist mehr, mehr Einheimischen, das heißt Puta Mandalika, ne? genau wie der Name des Mädchens. Ja? Nachmittags zum Beispiel gegen 16 Uhr, wenn die Sonne nicht so heiß ist. Ja? Dann äh, ist es auch schon voll hier, ja. Einheimischen. Deswegen steht auch schon Kinderspielplatz, rechts ja. vorne. Ja. Ja. Das ist auch neu, ne? also die Straße diese, diese ist neu angelegt. Ja der neue normale Straße. Ja. ja, das ist mehr zum Spaziergang. auf der anderen Seite des Strandes. Einheimische Geschäfte sind auch da. Ja, es gibt ja noch viel Platz da. Ja? Ja, wenn ihr in Zukunft so irgendwie mal was interessieren wollt, sehr gut. Tourismus ja. so, entwickelt sich gerade bei uns. Hier. die weiteren die schönen Ecken, ja, Stränder, weiße Stränder. Also von Osten, also diese Küsten, äh, die Küsten äh, südlichen Küsten von Lombok, sind ja wunderschön. Da sind viele weiße bis weit nach Westen. Ja? Also von eurem Hotel weiter, westwärts, ja, da gibt es dann auch schon Slomblana ja? oder Marvon, ja. In sind die schöne Strände auch, ja. da lernt man Surfen. Ja. Ja, es geht Da weiter das sind auch schon die anderen Hotels. Da sind ja die großen Hotels, zum Teil sind die auch gerade im Bau. Ja. Da steht ein äh, North Hotel da oder da gibt es dann auch schon ein neues Hotel. Ja haben wir dann hier diese Grand Prix Rennstrecke ja. motor GP hier wird noch weitergebaut, ne? da werden wir dann vier Spuren haben. Ne? Ja, das gilt als Neu Bali. Lombok ist, äh, also gilt als Neu Bali. Also es wird so vorgestellt von der Regierung, dass die Touristen nicht nur Bali kennen, sondern auch die anderen wunderschönen äh, Inseln, kleinen Inseln. Dazu noch auch wie Komodo zum Beispiel, Flores. Ja. Auch ja. oder Java auch wunderschön wenn man halt so große Rundreise macht dann kann man ja auf Java auch die große Rundreise machen für sieben Tage oder auch zwei Wochen ja. das ist diese Tribune, also die, die Rennstrecke für MotoGP ja genau voll das war im März ja. und da oben auf dem Berg sind auch schon Restaurants das nennen wir das nennen wir 360 Grad ja. das ist dass man auch die die, die, die ganze Strecke auch sehen kann von oben ne. ist auch schon ein schöner Blick ja aber dafür ist es teuer das kostet nicht mehr so viel Geld dafür ne. Da gibt es dann auch schon regelmäßig Rennen, das Rennen ja, also für, äh, hier für Indonesien nur. Also international vielleicht gibt es dann zweimal im Jahr oder dreimal im Jahr. Ja. Dann wird es auch schon immer intensiv weitergebaut, ja. Dass äh, die Regierung auch Wunsch, ja, dass Tourismus auch irgendwie mal so mehr lockt. Ja. Ja, genau. Also die Geschäftsleuten wissen immer Bescheid, wo da Geschäft liegt, wo <lacht> es steckt mir irgendwie und so. Ne? Und dann plötzlich dann wird alles teurer werden, ja? Das Grundstück zum Beispiel, ja, früher, früher, also man hat früher man hat nicht gedacht, dass, dass diese Ecke so geworden ist, ja, zur Zeit, ja? äh, dass es so teuer geworden ist, ja. Und das ist schon unbezahlbar, genauso wie auf Bali. Jetzt auf Bali kann man überhaupt nicht zahlen, ja? also es kostet schon Milliarden, äh, Milliarden äh, Rubias zum Beispiel. Ne? Da, stehen, da sind auch schon Filas oben, ja? das gehören auch schon ausländische Investoren aus Australien zum Beispiel oder aus Europa. Ne? Da hat man auch schon einen schönen Blick hier, da oben auf den Berg. geworden sind. Ja. Mhm. Früher hat es keinen Wert, hatte es keinen Wert, also das Grundstück meine ich hier, war oder wenig Wert, jetzt hat es ja. Gold wert. Ne? Für die Einheimischen ist auch großenteils für Lombok, also für diese für das Rennen auch schon unbezahlbar. Also man zahlt schon um die 1000 Euro für das, für die, für das Rennen. Also was dann auf unsere Währung ungefähr um die 20 Millionen Rupiah ist. Ne? Das zahlt niemand bei uns. Ne? Dann aber werden die vielleicht auch schon von den Geschäftsleuten in Jakarta bezahlt und ja, da die dann äh, ihr Status irgendwie mal zeigen wollen, ja? ja, so kann ich das zahlen, sagen die dann, und äh, das ist gut, ja, dann sind sie glücklich, ja? es wird dann immer intensiv dann weiterentwickelt, diese Ecke. Eigentlich, diese, eine schöne Ecke haben wir dann auch schon auf der anderen, auf der rechten Seite, äh, da ist ein junger an, können wir kurz schauen, ja? wie äh, die Strände hier in an aussehen. Ja? Ja, also früher kamen viele Touristen oder jetzt auch, also wenn die Tourist Tourismus wieder da ist, ja, dann wird es auch schon wieder voll. Ja? Dann sagen immer, sagt immer Regierung, macht immer so eine Propaganda, also die Regierung oder äh, wird immer als neue Bali vorgestellt werden. Ja? Das steht hier, also ein Berufungstransparent von Mandalika. Da steht hier Welcome to Mandalika. Ich zeige euch mal kurz die Strände. Das ist auch schon so vorbereitet für die Zukunft. Wenn ja? irgendwie Investoren was sie investieren wollen, dann ist, sind die Infrastrukturen schon fertig. Ja? Straßen, dann hier das war Mangroven links. Ja? Das war, war Mangroven. Jetzt noch äh, nach dem Regen, ja? aber jetzt dann äh, meint die Regierung, das ist schon fertig, das, äh, wenn Investoren da hier was Investoren wollen, in können die Hotels sie aufbauen, weil die wunderschön sind. Also da seht ihr die Berge. Ja. Ja, also von den Bergen kann man auch hat man schon Blick jetzt von den wunderschönen so von den Ja, also Mangroven sind meistens dort, ja. Aber das Wasser kommt hier meistens schon in den Landesinnere hier rein. Es ist so groß, es wird immer weiter gebaut. Aber ja. bauen sich auch wieder neue Arbeitsplätze und alles. Ja, genau. Neue ja, Arbeitsplätze. Sie schon eigentlich was Gutes, aber andererseits auch, wenn die Arbeitsplätze teuer werden. Aber ich meine. dann auch teuer für Lansch. Ist auch teuer, ja. ja. Das ist so eine große Baustelle hier, ja. alles im Allgemeinen jetzt. Da sind wir oben, auch die Villas auf dem Berg. Ja. Ja, die Investoren suchen immer so einen schönen Platz für die Villas. Ja. nach Grupuk heißt das ja. Grupuk ist eine Ecke, wo, oder Strand, wo man sehr gut surfen kann, zum Wellenreiten, ja. Das schon hier noch nicht so ganz fertig, jetzt ist das Opus. <lacht> Die kommen hier für die Geschäfte. Das sind ja die einheimischen. Man ja, das ist ein Dschungel an, der ist eine wunderschöne Ecke. Franchipani, ja? Nee. Franchipani. Nee, nee, nee, das, das ist ja. nicht, äh, nein, ist nicht, also, dann schaue ich nochmal. Ich weiß noch, von gestern, äh, ich habe diesen Vogel gesprochen, ne? die dann, äh, deren Speichel dann verkauft ja. wird, ja? ja. Schwalben, ich habe die gefunden, Schwal Schwalben, Vogel, ah, habt ihr gehört? Schwalben, Schwalben. Ja, ja, also, ja, Habt ihr das, ja, Schwalben? Und auch nochmal, äh, also wie gesagt, es wird dann verkauft, also das Speichel wird verkauft, so ein Kilogramm, äh, 1.000 Euro, gutes Geschäft, ja. Und auch noch wir haben auch was von der Mimosen gesprochen, da hast, hast du gezeigt, ja. ne? Ja. Wir sind Tamarindbäume, ja, also Tamarindfrüchte, ja, also es wird als äh, Gewürze auch bei uns gebraucht. Ja. Ah, kennt ihr Tamarin? Ja, ja. ja. genau. So, wir steigen hier aus, kurz gucken, wie der Strand hier aussieht. Ja, das wird auch schon sauber gemacht. Ja. Das sauber gemacht. Ja. Genau, das ist Tanjung an Strand. Tanjunga an Strand. Das ist die andere Seite. Ja, wir sind hier in Tanjunga an. Wir gehen jetzt, oder ich gehe jetzt weiter, wo jetzt, wo jetzt Alicia und Julia hingehen. Ich bin hier oben auf dem Berg. Wir haben kein Bild gemacht für zu, für, zu dritt, ne? Wir, nee, machen wir Machen wir ja? Aber äh, Ja? Ja. Wie willst du das, oh, oh, ah. das genau. Okay. Oh, <lacht> Okay. Ja. Jetzt umdrehen mit, ah, okay. <lacht> mit dem Meer. Ah, okay. Gut. Mit dem Meer. Soll ich drücken? Auf der anderen. Ich mache das so. <lacht> Gut. Auf dem Meer. Ja, so. <lacht> Nochmal. <lacht> Okay, <lacht> danke schön. Oh, jetzt kommt die Sonne ein bisschen. Ja, da kommt die Sonne. Es hat heute Morgen heftig geregnet bei mir im Osten. Oh. Okay, das ist sehr schön. Tschüss. Nochmal. Tschüss. Tschüss. <lacht> ja. Gut, sehr. Yeah. Marinke Insel, ja. Und da sind ja die Langusten zu. Man kann auch hier so Langusten kaufen, wenn man will, zum Mittagessen. <lacht> das hat man ja Langusten, was auch sehr teuer in Bali ist, ja. so Spezialgericht gerichtet ja, für Touristen. Ja. Schaukeln, ja? Du, Julia? Ja, Ja bei, Flo, bei Ebe, das ist dann, man kann schon da ein bisschen schaukeln. Da gibt es auch eine Schule da, ja, Gesundheit, oh ja. Der holt unser Lunchpaket hier. Jetzt, also seine Frau hat gekocht für uns. Also <lacht> Ein ganz dicht bewohnt, äh, bewohnter Dorf der kleinen Insel, Marinke heißt das, ja. Die sind eigentlich die Nachfahren von Leuten von Celebes, Hallo. also von Sulawesi. Ja? Hier ist ein Boot, ja. wo die eigentlich ein Auto haben, oder? Muss man ja, Boot von genau. Da ist da? Ja. Das ist seine Frau. Das ist ja, Darf ich ein bisschen aufstehen? Ja. Ist Die Vorfahren von der Ja, von Slavese Früher waren Segeln, die Sulawesi, auch Leute aus Sulawesi sehr gern überall und landeten überall in vielen Inseln. Ne? Deswegen redet ihr jetzt auf ganz andere Sprachen, ne? also nicht in unserer Sprache, was hier gesprochen wird, ja? aber seid ihre eigene Sprache, was dann in Sulawesi gesprochen wird. Ja. Das kann ich nicht verstehen, was er sagt. mal, die ja. ja, wir sind jetzt gerade auf Gili Bataluch. Ja, wir zauchen oder wir schwimmen jetzt und werden später Haie versuchen zu sehen, ja, bevor wir weiter zum Pink Beach fahren, ja, schnorchen wir erstmal hier. Ja, M mitten in der Ozean. Wir das Wasser und wir können hier laufen. Vorher sind wir dann auch hier vorbeigefahren, aber das Wasser war so hoch, ja, dass das Boot übers Sandbank hier fahren kann. Ja. Und jetzt gehen wir dann einfach stehen, also unser Fuß, unser Fuß hier auf dem trockenen Sand der Sandbank. Ja. Da laufen Alicia und Julia, genießen einfach mal die Leere hier. Sie will, sie will immer, Julia will immer so kurz ins Wasser rein. Jedes Mal, sie dann auf einer Insel ist, ja, sagt sie, da äh, ist ein Gesetz. Jedes Mal, sie auf einer Insel muss sie dann einfach mal kurz ins Wasser rein. Alice auch so, äh, sie, sie macht gerade Spaziergang da hinten.